Das ist hier eine ganz normale Schaumstoffrolle und ich habe jetzt weiße Farbe auf der Leinwand und ich will mir hier so eine kleine Struktur schaffen über die Rolle. Die Struktur, die hier entsteht, gerade wenn ich das so querziehe, das sieht schon aus wie Wasser. Das ist jetzt die Vorfreude auf meinen bevorstehenden Urlaub. Ja, mich zieht es ans Meer. Ich ziehe mir hier jetzt einen Horizont rein und das kannst du machen, damit du gleich eine gute Vorstellung für deine Bildaufteilung bekommst. Du kannst natürlich das auch machen mit einem, äh, mit einem Stift und ziehst dir hier einfach schon mal ja, den Horizont hinein und dann hast du es nachher beim Malen ein bisschen leichter. Ich habe die Fläche einmal geföhnt, die ist jetzt trocken und hier ist mein erster Farbton. So ein dunkler, nasser Sand, so eine nasse Erde, die ich jetzt hier auf die Leinwand bringe. Ich habe mir natürlich wieder ein paar Sachen als Herausforderung ausgesucht, nämlich jetzt mit dem normalen Werkzeugen, mit denen ich ohne Struktur arbeite, will ich heute mal mit Struktur arbeiten. Und stelle schnell fest, dass es das natürlich nicht funktioniert, also nicht gut. Und das war mir auch klar, aber es macht nichts. Also ich muss jetzt erstmal das nass machen, versuche hier noch mal den ähm, Abzieher zu nehmen. Und ja, ich brauche erst mal ein bisschen mehr Farbe, damit das hier über die Struktur überhaupt rüber gleitet Farbe drauf und jetzt kann man langsam erstmal anfangen zu malen, weil jetzt funktioniert es halt mit der Technik auch besser. Und ja, ich nutze oder will die Struktur nachher aber noch ähm, trotzdem nutzen, mehr unten, also so die Idee zumindest. Und jetzt kann ich so abtauchen. Es inspiriert mich, die Farben inspirieren mich, das, die, diese Bildaufteilung inspiriert mich und führt mich jetzt ja, in andere Länder oder in eine andere Zeit. Auch hier einfach ein bisschen eben das Wasser andeuten und dann den Farbton ähm, mit in den Himmel einarbeiten. Denn der Himmel reflektiert ja auch auf dem Wasser und deshalb kann ich hier jetzt entspannt mischen, und da kommt nachher sowieso wieder Farbe drauf und ziehe den hier mit rein. Das war jetzt ein bisschen viel, aber es macht nichts. Also das wird sowieso, oder ich werde sowieso öfter darüber gehen und hier die Farben mischen. Die werden immer grünlicher ähm, durch den Anteil des Ockers in, der, in dem Himmel und ich will auch nachher Türkis reinbringen. Also gebe ich, oder gehe ich jetzt schon über diese Mischung langsam in so ein Türkis rein. mehr spaß weil jetzt ist ja schon was da und jetzt kann man sich immer mehr so auf das malen einlassen und mit der farbe experimentieren und mit den mustern oder von den mustern sich einfach inspirieren lassen und einfach entstehen lassen Und auch die Struktur sind so zum Einsatz, denn ähm, ja, entweder landet die Farbe gar nicht da, wo sie hin soll, also in die Tiefen, das ist ein bisschen schwerer, sie dann einfach auch in die Tiefen zu kriegen, aber ich weiß, ähm, ich kann sie genau eben auch da nachher betonen und da arbeite ich jetzt darauf hin. Thank you. Also Habe ich das Bild dann einfach gelassen? Es musste erstmal trocknen, und ja, ich war auch in der Zwischenzeit schon im Urlaub. Also, ich zoome das jetzt oder ich gehe mal ein bisschen dichter ran und ähm, zoome da auch noch mal rein, wenn ich denn den Fokus hier kriege. Ja, also, wenn ich jetzt rangehe, dann erkennst du auch die Struktur in dem Bild und das Licht in dem Bild. Also das habe ich da eingefangen, man erkennt hinten einfach angedeutet, irgendwie ein Land, Stadt, was auch immer und hier siehst du das nochmal von nahen, dass eben das Wasser da reingelaufen ist und wenn ich es einfach so trocknen lasse, ja, läuft es eben auch in die Struktur, verdeckt so leicht das Gold, was ich vorher mit eingearbeitet habe, über den Stift. Und das schreibe ich auch einfach nochmal in die Videobeschreibung. Also probiere einfach immer wieder aus, probier die Werkzeuge aus. Und man erkennt oder man merkt jedes Mal wieder etwas Neues, man entdeckt immer wieder ähm, ja, neues Arbeiten und umso leichter kannst du eben auch diese arbeiten machen die ja mir einfach so von der Hand ging und viel Spaß gemacht hat und so kannst du eben ganz unterschiedlich auch mit den Werkzeugen arbeiten das video wird jetzt wahrscheinlich schon im Kanal sein. Also hab einen ganz schönen Sonntag. Danke für dein Like, für dein Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und mich ähm, auf meiner Mahlreise begleitet oder ich eben auch euch da unterstützen kann. Es freut mich sehr. Dankeschön und einen ganz schönen Sonntag. heute zu dem buch ist ähm, ja vielseitig will ich mal sagen denn ähm, du hast in dem buch natürlich auch die handhabung kannst du nachlesen da klebst aber auch schon wieder so viele videos äh, im kanal zu dem werkzeug ich finde hier passt auch zu dem bild was ich geschrieben habe auf seite 25 da steht etwas zum grundieren einer weißen alten leinwand das kannst du noch mal durchlesen und natürlich auch alles, was zu dem Thema auf Seite 18 und 19 steht. Da geht es um Thema und Ausdruck. In der englischen Ausgabe ist alles zwei Seiten weiter. Danke, tschüss.